Coronavirus zwingt uns, wenn ich so sagen darf, zu Entscheidungen. Wir wollen möglichst früh entscheiden in der Stadt Graz, weil in den letzten zwei Jahrzehnten sehr viele Menschen mitgeholfen haben, dass Advent in Graz was ganz Besonderes geworden ist. Zwei Millionen Menschen haben den im vergangenen Jahr besucht und wenn so viele Menschen zusammenkommen, braucht es neue Spielregeln. Das berühmte wunsch und kühlwein ist in der Form nicht möglich. Aus diesem Grund haben wir uns Alternativen einfallen lassen. Es wird Advent in Graz geben. Er wird wunderbar werden für Groß und Klein. Die Standeln werden in der Form nicht da sein. Dafür darf die Gastronomie, weil er auch Platz jetzt hinter Wintergastgärten betreiben. Man kann dann seinen Kühlwein, seine Speise genießen. Also das Treffen mit Freunden, das auch so wichtig ist zu Weihnachten, wird es in Graz geben. Das City Management ist seit 13 Jahren verantwortlich für Advent in Graz. Unsere Aufgabe ist, als Generalveranstalter von Advent in Graz zu fungieren. Im heurigen Jahr 2020 gibt es natürlich besondere Herausforderungen durch Corona, denen wir uns sehr gerne stellen. Hinter den Kulissen ist natürlich für jeden einzelnen Platz auch ein Covid-19-Präventions- Konzept zu machen. Wir sind diesbezüglich schon sehr weit in Absprache mit den einzelnen Marktverantwortlichen. Das geht von Covid-19-Beauftragten vor Ort bis zum Download der Stop Corona-App bei den Eingängen über die natürlich notwendigen Hinweise auf die Abstandsregelungen und die Hygienemaßnahmen, die in einem ausreichenden Ausmaß vor allem auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegeben sein müssen. Nachdem es uns heuer während der Lockdown-Phase gelungen ist, die Bauernmärkte offen zu halten und damit das Osterfest und die Traditionen um Ostern weiterhin anzubieten, freuen wir uns, dies auch für den Advent tun zu können. Es wird anders sein, es wird besinnlicher, es wird ruhiger sein, ein bisschen vielleicht Advent wie früher, aber es wird möglich sein. Und so wollen wir den Menschen ein Stück Tradition geben, wir wollen den Handel und die Wirtschaft und die Gastronomie unterstützen und freuen uns mit dem Angebot, das wir legen können, viele Menschen einladen zu können und zu dürfen und hoffen, dass viele davon Gebrauch machen und in die schöne Grazer Innenstadt kommen und dieses besondere Flair, das wir auch heuer wieder anbieten wollen, zu genießen.